Ergebnisse der Anwendung von zwei grundlegenden NSP-Produkten. Mit Ergänzungen. Fünf Personen innerhalb von 1 Monat. Ultrabiome und DTX-Grundlagen. Warum diese beiden Produkte? Warum einen Monat? Dies sind die Produkte, weil die NSP-Company sie zur Entgiftung, Leberunterstützung und zum Schutz vor Antioxidantien empfiehlt. Einen Monat, weil die Leute gerade die Welt von NSP entdeckt haben. Gleichzeitig begannen Menschen mit unterschiedlichen Zielen mit der Einnahme dieser Produkte. Sie waren erfolgreich. Sie nehmen weiterhin das NSP-Produkt. Es ist unmöglich, über die Ergebnisse zu schweigen, selbst die allerersten. Die Inhaltsstoffe sind ähnlich. Diese Produkte haben eine ähnliche Zusammensetzung wie Ultrabiome, Loklo, Zink, Grepine, Kurkuma, Olive, Chlorophyll. Stevia ist ein Verdauungsgesundheitsprodukt. Stevia wirkt als Geschmacksverstärker. Definitiv, so ein Geschmacksverstärker wurde nicht zufällig gewählt. Glutamin hilft, das Leaky Gut syndrom zu verhindern. Dieses Syndrom gilt als Beginn von allergischen und Autoimmunerkrankungen. Ultrabiome widmet sich dem Video auf unserem YouTube-Kanal. DTX-Grundlagen Dieses Produkt kombiniert vier NSP-Produkte. Der erste marindistel kombination In jedem Beutel befindet sich eine Tablette dieses Produkts. Als Teil dieses Tablets Mariendistel, Löwenzahn, Mariendistel, Cholin, Inosit, Acetylcystein, Vitamin A, Vitamin C Dies ist eine starke Unterstützung für die Leber und antioxidative Hilfe für alle Körperzellen. Zweites Produkt Super-Antioxidans In der Zusammensetzung von Kurkuma Hagebutte, Mariendistel, Tocotrinolen, Phytosterolen, Lycopin, Alpha-Liponseore. In jedem Beutel befindet sich eine Tablette dieses Produkts. Drittes Produkt. Zimt Balance. Vier Kapseln dieses Produkts befinden sich in jedem Beutel. Was ist in der Zusammensetzung? Zimt, Boxhornklee, Astragalus, Klette, Kaktusfeigenopal und Löwenzahn. Viertes Produkt. Bacillus Coagulans. Es enthält nützliche Mikroflora, die einem separaten Video gewidmet ist. Jeder Beutel enthält eine Kapsel Bacillus-Coagulans. Der Hersteller empfiehlt, einmal täglich vor den Mahlzeiten einen Beutel DTX Basics einzunehmen. Wer hat diese Produkte verwendet? So kam es, dass fünf Personen fast gleichzeitig mit der Einnahme dieser beiden Produkte begannen. Zwei Frauen, die das Stillen beendet haben. Beide sind übergewichtig. Einer, bei einer Körpergröße von 1,65 m, hat ein Körpergewicht von 89 Kg. Der andere, bei einer Körpergröße von 1,72 m, hatte ein Körpergewicht von 95 Kg. Beide beschlossen, den Prozess der Normalisierung des Körpergewichts zu beginnen. Ein Mann nach der Einnahme von Antibiotika, war COVID, nahm ein hepatotoxisches Antibiotikum. Der Arzt rät prophylaktisch zur Verbesserung der Leber. Eine Frau in den Wechseljahren mit hohem Cholesterinspiegel. Gefragt, wie man den Körper verbessert. Ein Teenager mit Hypotonie, nach Angina, Zustand der Lethargie, Kraft und Energiemangel dauerte nicht länger als sechs Monate. Leider hat der Morgenkaffee nicht geholfen. Kaffeemissbrauch führte zu Herzproblemen und Bauchkrämpfen. Und es war keine Kraft mehr da. Zwei Frauen nach Beendigung der Fütterung. Wie kann man für stillende Frauen abnehmen? Auf keinen Fall. Schließe die Hauptmission ab. Füttern Sie ein gesundes Baby. Geben Sie maximalen Nutzen und Nährstoffe. Geben Sie Schutz vor Infektionen. Geben Sie alles an Wert, was das Stillen gibt. Einschließlich unbezahlbare Zeit der Kommunikation mit dem Baby. Während der Stillzeit sind starre Diäten zum Abnehmen nicht möglich. Wenn nach dem Stillen abgenommen werden muss, treffen Sie die beste Wahl. Was ist mit diesen beiden Frauen passiert? Keine strengen Diäten. Indem sie der Diät zwei Beutel Ultrabiome und einen Beutel DTX Basics hinzufügen. Beide konnten abnehmen. Wie war es? Morgens vor den Mahlzeiten einen Beutel DTX Basics. Nachmittags eine Stunde vor dem Mittagessen, ein Beutel Ultrabiome. Statt Abendessen, eine Tüte Ultrabiome. Was wurden noch hinzugefügt? Zwei Tabletten des Superkomplexes pro Tag. Super-Omega-3-Kapsel und Lecithin-Kapsel pro Tag. Sie tranken es alle auf einmal beim Mittagessen. Warum werden zusätzliche Produkte benötigt? Zur Behebung von Ernährungsmängeln. Zur gezielten Ernährungsunterstützung des Nervensystems. Zur Verbesserung des Stoffwechsels. Für eine schnellere Genesung. Eine Frau hatte nach der Geburt Schlafstörungen. Großmütter und Ehemann halfen mit dem Baby, so gut sie konnten. Aber noch immer konnte die Frau nicht genug Schlaf bekommen. Sie wurde gebeten, Magnesium und Baldrian hinzuzufügen. Magnesium zu jeder Mahlzeit zwei Kapseln. Baldrian. drei Stunden vor dem Schlafengehen 3-4 Kapseln. Also erhielten beide Frauen. Ultrabiome, 2 Beutel pro Tag. DTX-Basics, 1 Beutel pro Tag. Superkomplex, 2 Tabletten pro Tag. Super-Omega-3 und Lecithin, eine Kapsel pro Tag. Eine Frau trank zusätzlich Magnesium-2-Kapseln zu jeder Mahlzeit. Baldrian, 3 Stunden vor dem Schlafengehen, 3-4-Kapseln. Was sind die Vorteile dieser Kombination von NSP-Produkten? Sehr aktive Leberunterstützung. Leicht choleretische Wirkung. Sorption und paritale Dialyse im Dickdarm. Nützliche Mikroflora-Pflanzen. Hervorragende Versorgung des Körpers mit sehr wichtigen Nährstoffen. Gezielte Deckung von Nährstoffmängeln. Baldrian, beruhigt, hilft beim Einschlafen. Magnesium, gleicht den Mangelzustand aus. Magnesiummangel äußert sich in Nervosität und Schlaflosigkeit. Superkomplexes NSP. Quelle von 24 Mineralien und Vitaminen. Der enorme Nährwert des Superkomplexes ist einfach erklärt. Die besten Fachleute erstellen Formeln von Produkten höchster Qualität. Was ist eine gut formulierte Produktformel? Diese sind Kompatibilität aller Komponenten Gegenseitige Verstärkung der Effekte, Synergie Ideale Absorption Schnelle Deckung von Defiziten Sehr reichhaltiger Inhalt Einen besonderen Platz nehmen Substanzen ein, die das durch Nährstoffmangel verursachte Überessen abschalten. Chrom Jod Selen Eisen. Kupfer. Der Mangel an Spurenelementen oder Vitaminen, Mineralstoffen kann sich durch übermäßiges Verlangen nach kalorienreichen Süßigkeiten äußern, um zusätzliche Kalorien zu sich zu nehmen. Wir essen oft aufgrund von Nährstoffmangel zu viel. Etwas Wichtiges fehlt. Der Körper kann es nicht erklären. Aber es kann die Suchreaktion einschalten. Was sonst essen? Ein Versuch, den Mangel an Qualität durch Quantität auszugleichen übermäßiges essen als mittel gegen schlaf und ruhemangel unfähigkeit große mengen entgiftender lebensmittel zu sich zu nehmen äpfel kohl bohnen linsen werden wegen des risikos von problemen mit dem bauch des babys nicht zum stillen empfohlen für stillende mütter ist dies eine sehr relevante liste von ursachen für fettleibigkeit versorgen sie den körper mit allem was er braucht stärkung des nervensystems Lecithin. Omega-3, Magnesium, Superkomplex, für diese Zwecke wurden sie ausgewählt. Was ist passiert? Viele Dinge. Im ersten Monat konnte die Frau, die Schlafstörungen hatte, endlich schlafen. Der Schlaf normalisierte sich wieder. Beide Frauen bemerkten, dass sie die Lust verloren hatten, viel zu essen. Und dieser Wunsch war definitiv da. Der Umzug wurde einfacher. Die Beine sind leichter geworden. Der Rücken stört nicht. Es tut oft weh, besonders am Ende des Tages. Die Abnahme des Körpergewichts betrug für beide im ersten Monat 3,5 Kilogramm und 2,5 Kilogramm. Diäten wurden nicht eingehalten. Der Empfang von NSP-Produkten wird mit großem Wunsch fortgesetzt. Alles klappt. Mann nach Covid. Wurde behandelt. Tatsächlich wurde sein Leben gerettet. Es wurden mehrere Kurse eines hepatotoxischen Antibiotikums verwendet. Laut Bluttests kommt die Situation der Diagnose einer toxischen Hepatitis sehr nah. Diät, keine Giftbelastung, Alkoholbindestrich, rauch und Fastfoodverbot. Dies sind die Empfehlungen des Arztes. Aber das ist nicht alles. Es ist auch wünschenswert, etwas hinzuzufügen, das die Leber unterstützt. Das ist etwas, zwei NSP-Produkte und zusätzlich Lecithin und Super-Omega-3. Nach einem Monat der Einnahme dieser Produkte gab es eine Wiederholung der Bluttests. Die Leber ist gesund. Ultraschall der Leber sieht gesund aus. Es gibt keine Anzeichen einer toxischen Leberschädigung. Die Person möchte weiterhin NSP-Produkte einnehmen und etwas anderes ausprobieren. Eine Frau in den Wechseljahren mit hohem Cholesterinspiegel. Gefragt, wie man den Körper verbessert. Ich habe nur zwei Produkte verwendet. Das Problem mit der Verstopfung wurde gelöst. Es gab Appetit. Ich fing an, mehr Kraft und Energie zu spüren. Ich begann mit täglichen Spaziergängen für eine Stunde morgens und abends. Die Blutfettwerte normalisierten sich wieder. Er möchte weiterhin NSP-Produkte einnehmen, er interessiert sich sehr für Eva-Flex-Produkte und Calcium mit Vitamin D. Ein Teenager mit Hypotonie, nach Halsschmerzen, dem Zustand von Lethargie, Kraft und Energiemangel. Dauert nicht länger als sechs Monate. Punkt. Leider hat der Morgenkaffee nicht geholfen. Kaffeemissbrauch führte zu Herzproblemen und Bauchkrämpfen. Die Kraft ist nicht mehr. Innerhalb eines Monats nahm ich zwei Basisprodukte ein: Sowie Super Omega 3, Magnesium, Lecithin und Superkomplex. Nach einem Monat Aufnahme. Es gibt Kräfte, es gibt Energie, es braucht keinen Kaffee. Die Gesundheit hat sich verbessert, die Einnahme von NSP-Produkten geht weiter. NSP stellt großartige Produkte für Ihre Gesundheit her. Nutzen Sie die NSP voll aus.